Die Funktion Notenverteilung stellt ein Informationstool für Lehrende dar, mit dessen Hilfe die Auswirkungen etwaiger Änderungen an den Notenstufengrenzen visualisiert und durchgeführt werden können. Im vorliegenden Kurs ist die Bewertung der Aktivitäten bereits abgeschlossen. Um nun die Verteilung der Noten anzusehen, klicken Sie auf Bewertungen. Klicken Sie anschließend auf den Reiter Notenverteilung. Es öffnet sich die Ansicht der Notenverteilung. Hier sehen Sie nun die Verteilung der Noten grafisch dargestellt. Doch sehen wir uns zunächst die Einstellungen an. Legen Sie zunächst mit Hilfe des Parameters Bewertungsspalte fest, ob Sie die Verteilung der Noten für den gesamten Kurs oder für eine einzelne Aktivität ansehen möchten. In den meisten Fällen möchte man die Verteilung des gesamten Kurses ansehen, und in diesem Fall ist der Eintrag, Summe für den Kurs zu belassen. Die nächsten beiden Parameter zeigen die aktuellen Grenzen der jeweiligen Notenstufen an, die im Reiter Notenstufen definiert sind. Wenn Sie nun zum Beispiel die Auswirkung sehen möchten, wie sich die Änderung der Notengrenze bei sehr gut von 88% auf 80% auswirkt, Tragen Sie in das erste Feld beim Parameter Neue untere Grenze in Prozent den entsprechenden Wert ein. Die anderen Notengrenzen lassen wir unverändert. Das Diagramm aktualisiert sich dynamisch. Hierbei zeigen nun die grünen Balken die neue Notenverteilung an, während die roten Balken die alte Verteilung visualisieren. Sie können nun optisch die Unterschiede erkennen. Für das Diagramm gibt es dabei zwei Darstellungsmodi. Sie können einstellen, ob die Balken die Anzahl oder die Prozente der Studierenden mit den jeweiligen Noten darstellen. Mit diesem Optionsmenü können Sie das Diagramm drucken oder in unterschiedlichen Bildformaten herunterladen. Ein Download der Noteninformationen in tabellarischer Form wird ebenfalls unterstützt. Wenn Sie mit den neuen Notenstufen zufrieden sind, können Sie diese mit der Schaltfläche Notenstufen ändern speichern. Es erscheint eine Warnung, dass Sie die aktuellen Notenstufen überschreiben. Bestätigen Sie mit Notenstufen wirklich ändern. Ihre Änderungen wurden gespeichert. Abschließend sei noch eines vermerkt. Bei etwaigen Änderungen ist es sehr empfehlenswert, die Studierenden des Kurses ehestmöglich über die neuen Notenstufen, zum Beispiel über das Nachrichtenforum, zu informieren.